Hallo, ich bin Finn und Bachelorstudent am Short Business Campus. Wir haben in unserem Studienalltag einfach mal die Kamera mitlaufen lassen, um euch zu zeigen, was bei uns so abgeht. Hier erstmal mal ein kleiner Einblick in unsere Vorlesung und die ganzen Stadien. Das Studium ist einfach mega cool. Du lernst ständig neue Persönlichkeiten aus dem Sport und aus dem Management kennen. In der Freizeit hast du Spaß mit den Leuten hier. Das ist einfach mehr als nur ein Studium. Hoffentlich bist du bald einer von uns. Bis bald am Sportbusiness Campus.